Ja, Und damit begrüßen ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Ja, ich habe das Problem gelöst. Einfach Spiel Spielstand nochmal neu laden hat geholfen. Wenn das alles ist, ja, dem helfe ich natürlich. Oder dem wirke ich natürlich entgegen. Und äh, ja, wir machen jetzt hier weiter mit unserem ganzen Flughafen hier. Also wir haben jetzt hier unser Ticketing eingerichtet. Jetzt bin ich noch im Überlegen, ob ich mich hier jetzt einfach an der Wand hinsetze. Also... Grunde so. Hier überall. War schon schwer das ist ja alles sichtbar und das will, will ich ja nicht wirklich. Ja. muss in einem müssen eine funktionierende Tickethalle das ist selbstverständlich absolut kein Problem sollten hierher um eure Tickets zu ziehen. Oh, kann ich hier eine Wand fahren? Da geht's nicht. Kann ich hier eine Wand fahren? Ja, kann ich. Ja, macht der Pech. Nächste rein. Ist, ist, ist ja, verschwindet einfach. Ist der da oben auch weg? Ja. Einfach verschwinden wieder, ja. Ja. Oh, oh! Uff! Oh, oh, ich brauche mehr. Ich benötigst 14 mehr. Oh. Oh nein, oh nein. Schnell kommt. Das habe ich voll vergessen. <lacht> Metalldetektor erfordert eine, eine nicht durchführbare Reparatur. Wait, what? Die Packscanner erfordert eine nicht durchführbare Reparatur. Weise eine Wartungszone aus, um Reparaturen durchführen zu können. Warte, was? Wartung. Mindestgröße durch 5 von 5 mal 5. Was? Ähm äh, Mindestgröße 5 mal 5. Ja, macht hier Wartung? Ich können diese nicht sofort reparieren, weil keine Wartungskisten zur Verfügung stehen. Alter WAT? Wartungsk nicht. Hä? Wartungskiste? Werkzeugkistenschrauben. <lacht> what the fuck! Mal ein paar Hausmeister hier war. Ah, jetzt wurden die repariert, oder wie? Uh -huh. Okay, ich verstehe. Alles klar. Problem haben wir gelöst. Easy breezy. Ach, so. Okay, warum sehe ich die teilweise nicht? Ist ja jetzt erstmal egal. So. Also, wir haben hier uns Ticketing. Danach kommt die Security. Der Security Bereich. Ähm, ja, dazu. Ich mache zwei Security Bereiche. Ah, warte mal, es muss einen Ticken noch größer werden, wa? Weil ich habe hier 8 und habe hier 4. Das heißt, wir müssen hier 4 Fundament. Wir müssen hier 4 noch ansetzen. Also, so. Also, so müssen wir das machen. Genau das gleiche. So, Objekte, Werkzeuge, Lotion. Warum habe ich das jetzt hier vorne nicht gemacht? Egal, weil hier ist das oder so Hier ist das oder so keine Wand Hä? Hä? Hier ist Einreißen, Mann Hier ist das oder so keine Wand Und hier auch nicht Äh, in die falsche Richtung Und hier auch nicht Hier auch nicht Wieso kommt Oh, jetzt beginnt die Scheiße schon wieder. Ich will hier ein komplettes Fundament haben, aber ohne Wand. Das ist doch nicht so schwer. Warum ist es da eine Wand? Ups. Oh, also, ich bin da am Ende, hier. Ja. ja schön, das weg, das weg. jetzt ein Stückchen Wand. Hm, macht mich wahnsinnig. Gut, also hier ist Security Bereich. Jetzt machen wir erstmal. Ähm, jetzt machen wir hier erstmal wieder Toiletten, hätte ich gesagt. Einmal ganz oben. Ja, genau. Einmal hier, einmal hier in der Mitte und dann hier nochmal. mal wir dreimal los. Ne, in der Mitte machen wir äh, was anderes. Äh, ich hätte jetzt, jetzt einfach mal gesagt so und so. Und vier. da kommt nämlich einmal für die Damen hier oben. Was macht da meisten Sinn von der Platzierung her? Waschbecken hin und machen hier Leute Waschbecken hin. So, Toilette. Und Urinal. So, dann bekommt ihr ja versteckt. Eine Türe. So und ja, keine Ahnung, irgendein Fußboden. Seht dann wunderbar. Jo, dann löschen wir zwischen hier und hier ja, zwischen hier weg so es gibt wird nämlich zwei getrennte security bereiche geben so was ist denn das erste das erste ist immer äh, was ist denn das erste das erste ist ticket nee, nicht geld äh, Äh uh, ja ID uh, hier. ID steht uns nee, nicht. Das? Ist das auch ein wie heißt denn der Teil? Uh Check -in nee, nicht Check-In-Schalter. Das ist der... Gate? Nee, Gate-Schalter ist auch falsch. Wie heißt denn der Teil nochmal? Jetzt bin ich drüber gescrollt. Ausweiskontrolle. Natürlich. Ähm Ausweiskontrolle. Genau, dann kommt Gepäck. Warte, ich kann doch hier kurz äh, Security-Bereich machen. Und dann steht doch immer, was benötigt wird. So, Metalldetektor oder ein Ganzkörperscanner oder Gepäckscanner und Rem oder ein Remote-Gepäckscanner. Okay, dann gebe ich hier einfach mal ein Gepäck. So, weil es gibt nämlich den Gepäckscanner und den Remote-Gepäckscanner. Was ist denn da der Unterschied? Der ist so. Das ist so. Remote-Sicherheitsstation. Wird verwendet, um die Ergebnisse eines eines oder mehrerer zugewiesener Remote-Gepäckscanner zu überwachen. Oh, okay. Ah, okay, ich verstehe. Ja, dann müssen wir aber hier jetzt erstmal ausbauen. Wie kommt mir da überhaupt hin? Und ein zweites Mal. Lassen wir hier die Leute mal wieder raus. Wir hoffen, die finden da oben den Ausgang. Weil da oben ist ein Ausgang. Guck mal hier. Ja, der erste hat es schon gefunden. Muss ich verarschen, jetzt kommt da wieder welche. Geh doch einfach raus! Ja! Geh raus, geh raus! Bleibt ihr da drin. Ist mir jetzt sehr relativ egal. So. Ja, ist mir jetzt sowas von relativ egal. Also, remote. Nee, äh, ich wollte gepack. Gepäckausgabe, Förderbahn, Gepäcknotepunkt, ne, hier dieser Gepäck. Remote, ne, der remote gepäckscanner mein Gott. So, also. Hier ist die Wand. Dann machen wir das also mal hier. 4, 6. Ja, dann muss ich nur 4 von diesen hier aufstellen. Äh, genau. Demontieren zuordnen zu. Erfordert Forschung er erweiterte Sicherheit. Er fordert einen CTO in einem Büro. Ein CTO. Oh, ja, dann. Einen, Büro. Tisch, einen Bürostuhl, einen Büro Stuhl und das ist ein Büro. Und wir stellen ein einen CTO. Erweiterte Sicherheit. Aber im Grunde das gleiche machen wir jetzt äh, Remote Packs Kenno. Das ist natürlich doof. Nur da. Okay. Sieben war. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, so, äh, vier. so erfordert die Zone Sicherheit, ist natürlich klar. So, Metalldetektor oder Ganzkörperscanner. Okay, Metalldetektor wäre das, Ganzkörperscanner wäre das. Und ich würde die tatsächlich irgendwie im Wechsel aufstellen, wenn das irgendwie möglich ist. Also, sind die beide zwei breit? Oh ja, es sind beide zwei breit. Nein. So das ist auch ein Feld drauf sehr gut. 1A perfekt, dann setzen wir hier noch die Wände rein. Wunderbar. Doch nee. Dann stellen wir noch das benötigte Personal ein. Sehr Gut, das freut mich doch schon. So wie viele? Ähm, wo geht jetzt über so ein Security-Mensch hin? Das wird mich noch interessieren. Andere Frage: Wann kommen die denn überhaupt? So, äh, <lacht> äh, Werkzeuge einreisen. Aha, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab doch... Aha, Personaleingang. Hier, guck mal. Ja. So, wo verteilen die sich? Okay, und hier noch nirgends. Okay. Oh, gut. Das war auf jeden Fall wieder eine interessante Folge. Äh, stuff add größer als ein 0 alles klar. <lacht> ja. Das war wieder eine sehr interessante Folge zum Airport. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier weiterbauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag, schö Rest, schönen Restabend, schönen Restmorgen, was auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.